Moin und herzlich willkommen kommt zu G Jörn Schars für Quarantäne-Podcast. Ich, ich bin Jörn Schaar. Schaar und oh mein Gott, guck mal wie süß der Hund ist. Und, und es geht schon los. Und ihr seid es nicht. Ihr seid nicht süß. Ihr seid weder süß, noch der Hund, noch Jörn Schaar. Ihr seid gar nichts. Oh, Jetzt habe ich, hab ich so einen D Druck auf den Ohren, weißt du, wenn man… <lacht> wir sind krank. Wir sind so krank. Ihr habt es möglicherweise im sozialen Netzwerk <lacht> eures geringsten Misstrauens mitbekommen. Ich bin gar nicht auf Mastodon. Ja. Oh. Aber du hast es ja auch auf oh, Twitter gepostet. Verstehe. Hallo Lexi, Komm, mal Ja, wir sind krank seit eigentlich äh, Montag. Wir sind jetzt auch im Corona-Game. Yay, können drin. wir endlich mitreden. Endlich können wir mitreden. Haben diesen ganzen Hype mitgemacht. Ähm so, wir, wir hatten jetzt Corona. Ja. Dann, kann man, dann kann die Pandemie jetzt auch wirklich zu Ende sein. Ja, also was Corona angeht, sind wir echte Late-Adopter. Mhm. Wir sind wirklich mhm. ganz spät bei der Party dabei. Es ja. gibt immer noch so ein paar Versager, die es immer noch nicht geschafft haben. Da <lacht> kann man stolz drauf sein. Ich finde, wir haben lange durchgehalten. Ja, voll. Und mit einer guten Mischung aus ähm, Vorsicht und Glück. Ja. Und ja. Das war eine Menge Glück dabei auch. Auch eine Menge Vorsicht. Ja. Aber zum Beispiel, also ich meine, wir hätten endlich eine gute Ausrede dafür, einfach nichts zu machen. Ja. Wir würden echt gerne mit euch ausgehen und so ne, aber es ist immer noch Pandemie, deswegen müssen wir leider hier zu Hause auf dem Sofa bleiben. Das ist echt blöd. Also ja. ich kann jetzt sagen, dass ähm, meine Chancen auf einen milden Verlauf dramatisch gestiegen sind. Weil ich ja, also ich habe ja die vierte Impfung und eine Infektion. Ach so. Ja. Also ich bin jetzt erstmal. Äh ja, ich habe ja festgestellt, dass, also andere Leute denken ja so, ähm, wenn die Corona bekommen, oh jetzt hatte ich Corona, jetzt kriege ich das ja erstmal nicht. Ja. Mehr. Weil jetzt, jetzt hatte ich es ja. Wie die Bescheuerten. Und ich habe gestern festgestellt, dass bei mir, ich weiß nicht, ob das so eine Art auch so ein bisschen abergläubisches Denken ist, dass bei mir genau umgekehrt ist. Mhm. so wie wenn man auf einer Party ist und trinkt und nicht auf Klo geht, weißt du, dass man manchmal halt nicht auf Klo geht, weißt du warum? Damit man nicht andauernd auf Klo ja, geht. Ja, weil sobald du, du das erste Mal auf Klo warst, musst du ständig auf Klo. Ja. Und ich glaube halt, dass es irgendein Teil in mir zumindest glaubt, dass es so ist und ist davon überzeugt, dass ich jetzt ja über also fast drei Jahre durchgehalten habe oder wir fast drei Jahre durchgehalten haben, aber dass wir jetzt ständig Corona bekommen werden, weil wir es jetzt einmal hatten. <lacht> Okay, weil du davon ausgehst, dass wir jetzt dann weniger vorsichtig sein werden in Zukunft? Nee, als ob ähm, die, ähm, der magische Schutzwall ist jetzt gebrochen. Okay, warte mal, was machst du nochmal beruflich? Beruflich. Beruflich. Habe ich vergessen, ich arbeite seit sieben Tagen nicht. Ja. Ich, ich weiß es nicht mehr. Oder warum oder so. Keine Ahnung. Nee, wenn, ich, wenn irgendwie jemand von magischer Schutz wäre. Ah, du meinst, ich kann den, sobald ich wieder äh, drin bin, kann ich den wieder aufbauen, weil ich eine Hexe. Ich drin bin, weil ich wieder <lacht> bin. Im Game. Weil ich, weil ich eine Magierin bin. Ja, eindeutig. Okay. Wenn ich du wer dann. Eben. Ja, wie, wie geht's uns denn? Wir <lacht> werden so oft gefragt, wie geht's euch denn? Wie, wie wir, wir sind im Arztbesuch. Wie geht's uns denn heute? <lacht> ähm, mir geht es nicht so gut. Ich bin sehr erkältet. Also, sehr es ist es wie eine sehr, sehr, sehr starke Erkältung. Ja, am ersten Tag hatte ich so Todeskopfschmerzen. Die haben zum Glück nicht angehalten. Ich weiß ja wohl von mehreren Leuten, dass sie lange diese Kopfschmerzen hatten. Muss ich sagen, ist echt brutal. Also, ich komme mit zwei bis drei E-Boots durch den Tag. Wenn du diese Kopfschmerzen hättest, nee, okay. die ich meinte, dann würdest du jetzt hier nicht sitzen und reden. Okay. Weil am Montag, das war wirklich schlimm. Ich meine nicht so ein bisschen underlying headache, ich meine so <lacht> hört man die die. Na, natürlich hört man den, den Hund. Hund. Oh, das ist Dafür so gibt es aber diesmal kein extra langes Lexi-Update-Jingle. <lacht> diesmal nicht. Oh. Das war dann doch zu wenig. Oh, ja, also ansonsten es ist es ein bisschen erschreckend für mich war am Anfang der Woche diese Mischung aus also genervt sein krank sein aber auch Erleichterung über so eine Zwangspause aber auch der Gedanke jetzt wenn ich keine wenn ich diesen zweiten Strich nicht auf dem Test gehabt hätte hätte ich wahrscheinlich gearbeitet die Woche auch wenn es mir genauso gegangen wäre wie jetzt ja. und ich denke irgendwie drüber nach wie wie absurd das ist ja also was was machen wir sonst, ne? ähm, wie, wie krank arbeitet man noch und, und, und, und wieso tut man sich das an? Und wer dankt es einem? <lacht> Was soll das? Ja. Ähm, und jetzt, also ich bin das erste Mal krank geschrieben, seit ich hier Pastorin bin. Und ähm, ich war schon mal, ein, mal einen Tag lang halt nicht gearbeitet oder so, oder mich ein bisschen geschont mit ein paar Sachen, aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich eine Woche raus bin. Das beschäftigt mich gerade mehr, als die, die Symptome, das, was alles auch nervig ist und so, Husten, Schnupfen, total kaputt sich zu fühlen und so. Aber ja, dieses andere, was sagt das eigentlich über mich und meine Einstellung zur Arbeit aus und ähm, <lacht> über meine Gemeinde, was läuft weiter, was läuft nicht und, und so. Das sind halt eigentlich Sachen, die mich mehr, mehr beschäftigen. Ja, wir müssen halt auch, also wenn du als Pastor oder als Pastorin krank bist, dann Hast du halt nicht so, äh, es ist halt nicht so, dass du jemanden anrufst und sagst, hallo, ich bin krank, ich melde mich, wenn ich wieder gesund bin, <lacht> ähm, sondern du musst ja selber noch deine Vertretung organisieren und so. Und alles genau. andere ja auch. Ja, also genau, ich habe auch heute noch mit dem Hausmeister geschrieben, wann er heute die Kirche aufschließt, damit ich dem Musiker Bescheid sagen kann, der nicht unser regulärer Musiker ist, weil die unsere reguläre Musikerin auch krank ist. Genau, musste Be Vertretung für Beerdigung organisieren, jetzt für einen Gottesdienst ja, Leuten hinterher telefonieren, ob die Sachen für den lebendigen Advent von A nach B gebracht wurden und so. Also es ist schon okay, ne, aber, ja. Und immer, immer noch irgendwie die einzelnen Mitarbeitenden, die sagen, ja, ich weiß, du bist krank, aber kannst du vielleicht dir über diese eine Sache noch Gedanken machen? Jeder, jeder hatte so eine Sache. Auch ja. also vom Büro. Ja, aber kannst du dann vielleicht dir noch wegen der welche Karten wir jetzt bestellen wollten? Dann vom Kirchengemeinderat, ähm, ja, du bist krank, aber kannst du vielleicht jetzt wegen dem Essen gehen im Januar? Kannst du dir, wenn du dir da nochmal Gedanken machen könntest? Und der Hausmeister sagt, ja, ich, ich weiß, du bist krank, aber jetzt so wegen Weihnachten, also da würde ich jetzt schon gerne wissen, was ich da jetzt aufbauen soll. <lacht> jeder hat halt so Kannst du dir da vielleicht krank? Noch mal Gedanken drüber machen. Ja. Und, äh, nee, Leute, la, lass mich in Ruhe. <lacht> ja, so ist es. Ja, ich habe ja den Luxus, dass ich einfach sagen kann: Okay, also ich hab, muss, müsste noch nicht mal, aber ich habe eine Abwesenheitsnotiz eingerichtet, ich habe mein Diensthandy schon äh, ausgeschaltet ähm, und habe äh, in die Abwesenheitsnotiz geschrieben, dass ich mich melde, wenn ich wieder am Start bin. Hast du am Start reingeschrieben? Ach so. ja, im Dienst. Hast du, bin gerade nicht da, ich sag Bescheid, wenn ich wieder am Start bin. Ähm DLF, YOLO. Und diese Abwesenheitsnotiz kriegen aber auch nur die Leute, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Also wer mir von extern eine E-Mail schickt, der bekommt halt einfach gar nichts. Der hat halt Pech. Gibt es denn jetzt Beiträge dadurch, die von dir ausgefallen sind, wo du schon für gearbeitet hattest? Naja, also es gibt zumindest einen, der nicht stattfinden wird. Da habe ich jetzt noch nicht so viel für gearbeitet. Das war halt diese Idee, als ich auf Helgoland war, äh, haben sie ja am Strand einen äh, Kegelrobbenheuler gefunden, der mit mir aufs Festland ja. geflogen ist. Oh ja. Und ich hatte dann vor, eine Reportage zu machen, wie der in der See steht. Oh, jetzt machst du das nicht. Jetzt mache ich das nicht. Das liegt aber nicht nur daran, dass ich äh, jetzt die Pest am Hals habe, oh. sondern es liegt auch daran, dass die Seehundstation auf sämtliche Kontaktanfragen in der Sache nicht reagiert hat. Also die wollen das, glaube ich, nicht, sind dann aber auch offenbar zu beschäftigt oder zu, ich weiß es nicht, äh, um zumindest abzusagen. Was, oh, was meinst du, warum? Oh, vielleicht hat die mich aber auch angerufen. Ist dein Handy aus? Mein Handy ist aus. Oh. Ja. Na gut. Okay, das wollen wir ehrlich sein. Aber ich könnte es jetzt sowieso nicht machen. Ähm, ich ja, so aber vielleicht geht es noch, wenn du wieder gesund bist. Ja. Weil der ist dann immer noch süß. Ja. Der Heuler ist aber dann immer also noch süß. Also der Beitrag soll halt kurz nach Weihnachten oder um, um Weihnachten oh, herumlaufen nee, und dann wird es schwierig, wenn ich bis Donnerstag krankgeschrieben bin. Aber genau, das ist ja die nächste Frage. Wann sind wir wieder negativ? ja. Denn das ist ja das andere, also wir sind ja, wir haben uns ja krank schreiben lassen, weil wir Symptome haben. Also so kann man es ja begründen, dass man eine Krankschreibung bekommt, denn in Schleswig-Holstein ist es ja so, dass man das eigentlich gar nicht mehr braucht. Dann darf man zwar rausgehen, auch wenn man Symptome hat und man darf auch arbeiten gehen, man muss aber eine Maske dabei tragen, wenn man in Innenräumen ist. Muss, darf man mit Symptomen auch rausgehen? Ja. Wow. Ja, du darfst ganz normal dich draußen so äh, draußen aufhalten. Wir können einkaufen gehen, ist überhaupt gar kein Problem. Wir können im Restaurant essen gehen, wenn wir wollen, solange wir in Innenräumen eine Maske haben. Aber beim Essen wird es schwer, eine Maske aufzuhaben. Ist nicht unser Scheißproblem, sagt die Landesregierung. Okay. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich gäbe es dann irgendwelche Hinderungsgründe, warum man nicht im Restaurant essen gehen darf. Aber es steht zumindest nicht explizit drin. Der einzige Platz, wo man eine, wo man nicht hingehen darf, wenn man Symptome hat, ist Pflegeeinrichtungen, Wiedereingliederungshilfeeinrichtungen und Krankenhäuser. Oh, Das ist so abgefahren. Es ist komplett abgefahren. Also ich werde auf jeden Fall mich so lange krank schreiben lassen, wie ich positiv bin. Ja. Und ja, es also wäre sonst auch <lacht> heiligabend. Ich habe ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch. <lacht> genau. Ja, eine Infektion. Ich huste euch alle nochmal an, ihr habt jetzt alle Corona. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Nein, wir bleiben schön zu Hause. Und auch Eugenia, solange sie, also sie ist zwar negativ getestet, aber sie hatte auch Symptome gehabt und sie ist jetzt vorsichtshalber diese Woche auch zu Hause geblieben. Kann auch gut eine Pause mal vertragen. Was sehr ähm, niedlich war diese Woche, ähm, sie hat ja ihren Adventskalender von euch, also von ganz vielen von euch, was geschickt bekommen. Und ähm, da sie negativ getestet ist, isolieren wir uns hier auch quasi innerhäuslich oder wie, wie, ja. wie sagt man das? Also In der Hausgemeinschaft. Absonderung, in, genau. Also Jörn und ich sind oben und wenn wir im Flur sind oder unten, dann tragen wir Maske, lüften zwischendurch, blablab Und dann haben wir immer, abends habe ich mit dem Gastini zusammen dann das Adventskalender aufgemacht über, über Videochat, also über Videocall hat sie dann das unten aufgemacht und ich war dabei oder wir auch zum Teil. Eine kleine, kleine, neue Tradition schon diese Woche hier gegründet und ja, liebe Menschen aus meinem Chor haben mich oder haben uns mit Lebkuchen versorgt und die Dinge an die, an die Tür gebracht und andere liebe Menschen aus ähm, diesem Twitter und echte Freundschaftswelt ähm, haben uns Hilfsangebote ge gemacht und ähm, Dani kann ich sagen, ne? ja, ähm, Dani ist für uns losgeziegert und hat das Weihnachtsgeschenk für das Gastini geholt, was ja wir holen wollten diese Woche, ja. aber ähm, natürlich jetzt nicht geschafft haben. Das ist auch einfach richtig richtig toll, dass er ja immer auch so viele Leute oder auch einfach, anbieten, brauchst äh, du was oder so. Auch ja. einfach Leute äh, care schicken. Ja, ja. Und da sehr große Freude mit auslösen, weil da italienische Kekse sind. Ja, ansehen. und <lacht> ja. Ja. ja, dann war ja, was auch noch passiert ist, äh, im Prinzip zeitgleich mit unserer äh, Infektion äh, war ja dieser grandiose Wintereinbruch, den wir hier in Nordfriesland mm. hatten. Ähm, ja. Hier liegen gerade 30 cm Schnee. Es ist so hübsch. Es ist irgendwie, wir hatten minus 6 Grad heute Morgen, als ich auf der Hunderunde war. Und als dieser Schnee runterkam, das war so krass, ich, ich war gerade auf der Hunderunde ähm, und kam nach Hause und habe mir halt so dann die Kapuze abgezogen, um die Maske aufzusetzen, weil ich ins Haus rein wollte ähm, und hatte dann so ungefähr fünf Zentimeter Schnee auf der Kapuze. Das war ganz schön ganz schön krass und ähm, das ist ja auch wieder sowas, wo Eugenia sich wahnsinnig drüber freut. Ach, sie war so glücklich mit dem Schnee, sie hat sich so gewünscht Schnee zu sehen und den einen Abend aber als es das erste Mal geschneit hat, das war vor unserer Quarantäne. Das Zeit, war vor ne? unserer Quarantäne. Ja. Aber da kam mir ja dann noch ordentlich ja, ja. was nach. Da kam doch richtig viel. Genau, das erste Mal waren es so ein bisschen Flocken. Und da war sie draußen dann und sie stand zum ersten Mal im Schnee. Also sie hat zwar vorher schon mal Schnee gesehen, aber sie stand noch nie draußen, als es schneite. Also es hat noch nie auf sie geschneit vor. Sie <lacht> war so glücklich. Ja, es ist schon sehr, sehr hübsch. Ja. Aber auch gut, dass wir gerade nirgendwo großartig hinmüssten. so. Lexi Update, das Neueste vom Fusselöhrchen. Und einmal war ich noch spät spätabends oder nachts mit dem Hund draußen und da hat er super viel geschneit und ich machte die Tür auf und also für Lexi war es wirklich, als ob da eine Wand vor ihr wäre, weil der Schnee an der Haustür halt ungefähr so hoch war wie sie und sie gleich sich umgedreht, bist du bekloppt? Oh, so, ja, es nützt nichts, mein kleiner Hund, wir müssen jetzt raus. Ich versuchte den Schnee so ein bisschen, natürlich war auch ähm, die, wie heißt das? Für ja, Ich wollte gerade sagen, wo man Schnee schaufelt, ja. die war natürlich im Schuppen, Ich also, ähm, kam ich ja auch nicht ran, war so, so schlau von dir, dass du dich jetzt vor der Tür hast stehen lassen. Ach ja. oh, du bist so schlau. Ähm, also ich bin den Schnee so ein bisschen runtergetreten und musste den Hund dann erstmal überzeugen rauszugehen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, wo Hunde einfach so in den Schnee springen und dann weg sind oder immer so wie so ein Flummi, einfach immer wieder so hochhüpfen und im Schnee verschwinden. Genau so war das mit dem kleinen Hund. Das war super. Ja, und so war es am nächsten Morgen dann auch noch, als ich mit ihr aus der Hunderunde war und sie halt so wie so ein Flummi durch den Garten springen musste, damit sie irgendwie vorwärts kommt. Und dieses Vieh, also die springt ja nicht einfach nur hoch, sondern die springt ja dann auch noch weit. Also bin ich dann also mit Gummistiefeln, hinter ihr hergerannt, weil also du warst zum Glück schlau genug, mir zu sagen, zieh dir hohe Schuhe an, ja. hohe Schuhe reichen nicht und ich habe also meine Gummistiefel angezogen und bin hinter ihr durch den Schnee gerannt und ich war fix und fertig, als wir am Gartentor ankamen, ja. weil ich natürlich dann keine Zeit hatte, mir die Maske abzusetzen, die Nase war zu, ich war auch noch irgendwie, ich war nur am Husten. Erstmal für ein paar Minuten. Aber der Hund hatte Spaß. Aber der Hund hatte Spaß. Ja, sie kann, ich glaube auch, dass sie dann schon ein bisschen Angst bekommen würde, wenn sie durch den ganz hohen Schnee muss, wenn ja. sie nicht weiter kann. Ja, ja. Wenn man sie dann festhält und sie ist dann ja im Schnee, ja. dass sie dann vielleicht ein bisschen Panik bekommen würde. Das war auch meine Sorge, deswegen äh, habe ich das auch. Aber irgendwann hast du doch mal mir auch geschrieben, ich sollte den Hund äh, einsammeln und dann bin ich an der Tür gestanden und siehst, ist, du hast, warst am Gartentor geblieben. Ja, weil ich das filmen wollte für meine Eltern. Hast du es gefilmt? ja. Ich, ich weiß aber nicht, ob man, wie gut man es darauf sieht, ich habe es mir noch nicht angeguckt, okay. weil ich das so wahnsinnig witzig fand. Es ist, du bist auch wahnsinnig witzig. Ja, hilarious. <lacht> hilarious. Endlich hatten wir mal Zeit, Wednesday zu gucken. Oh ja. Überhaupt mal wieder zu Netflixen. Und wir versuchen das Positive zu sehen an der Quarantänewoche. Genau. Es ist gerade äh, Zeit, wirklich mal was wegzubingen. Das ist ganz gut. <lacht> Nehmen mal wieder schön was wegbingen. Klingt auch ein bisschen unanständig. <lacht> ja, und, und wie ist denn unser. Wie finden gute, wir Gute, Serie, gute ja. Serie, muss man sagen. Ich finde es ja super, das war mir gar nicht klar, dass das die die Schauspielerin ist, die auch schon in den beiden letzten Adams-Family-Filmen die Wednesday gespielt hat. Das habe ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel Na, gehabt. Die habe ich gar nicht geguckt, die Filme. Hast du was gelernt? Können wir noch nachholen. Wir haben die immer, also wahrscheinlich werden die gerade bei Netflix, die Netflix gestreamt. Achso. Ja, und da war sie schon als als Kinderschauspielerin, das war ja in den 90ern. Die Älteren können sich in freuen In den 90ern? Ja, ja. 93 kam der erste Adams Family Film raus. Die älteren freuen Ach, sich. dass die? Ja, die dann, also die habe ich geguckt. Ja, du. Ich dachte, es gibt jetzt irgendwelche aus den letzten Jahren. Nein. Die Hä, aber wie alt ist sie denn? Die ist, ich glaube, 1980 geboren. Ach, echt? Warte mal, die... Aber die spielt doch eine Teenagerin. Ja, das ist ja wie immer in Hollywood-Filmen, das... Leute, Teenager so. spielen, die eigentlich Mitte 30 sind. Ich weiß, das weiß ich. Das war, ich lasse bestehen, wenn man 1980 geboren ist, dass man dann Mitte 30 ist. Ja, ich ist. weiß. Ich, glaub, so. Nein, ich, ich erinnere ich erinnerte mich nur gerade daran, dass ich ähm, damals, als ich noch Bravo gelesen habe, die bravo äh über äh, Wütend in die Ecke geschmissen habe. Ich fand nämlich den, den äh, Waynes World film so geil und äh, fand vor allen Dingen Garth total witzig. Und dann stellt sich raus, dass der Typ, der da ein Highschool-Schüler äh, spielt, 36 war. Das war für mich damals, der war kurz vor Rente. Und ich fand das, ich fühlte mich unfassbar verarscht davon, dass die, <lacht> ein, ein ja. uralter Mann <lacht> der mein Opa hätte sein können damals in meiner Wahrnehmung, ähm, dass der äh, einen Jugendlichen spielt. Aber das ist halt auch... Ähm Hast, Etwas, das nicht aufgehört hat. Hast du das Trauma mittlerweile überwunden? Oder? Ganz schwer, weil übermorgen der neue High-Alarm-Podcast rauskommt. Wow, hast, bist du etwa heute noch, zum, zur, Aufnahme heute noch verabredet? zur Aufnahme verabredet? Wow. Ähm, übermorgen kommt der neue High-Alarm-Podcast raus und äh, darin sind auch zwei Menschen, die angeblich noch in der Highschool sind und die aber definitiv mhm. über 40 sind. Ja. Wobei generell muss man ja sagen, dass ähm, die Wahrnehmung von Alter sich enorm schnell verändert, wenn man äh, ähm, Altert, ja. also <lacht> selber. <Ja. lacht> hm. richtig. So. Na gut, also Wednesday Adams ähm, gespielt von Christina Ricci. Ricci, ich weiß es nicht, wie man ihren Namen Ricci. Ricci. <lacht> ähm, äh, super gar nicht, wie guter Film, macht macht einen halben Serie. Spaß. Ist eine Serie. Es fühlte sich an wie ein Film. <lacht> Wir haben, ja fast, wir, den am Stück geguckt. wir haben fast alles am Stück geguckt. Ich war ganz irritiert, da, wo normalerweise Werbung kommen würde im Fernsehen, da kam immer der Abspann. Völlig, völlig faszinierendes Konzept. Ist ja hilarious. Und das hat einen Mord Spaß gemacht, das zu gucken. Und ich wollte noch irgendwas dazu sagen, was mir dazu eingefallen ist. Ach so, diese Machen wir jetzt ein Tanzvideo auch, weil alle machen jetzt die nee, eben nicht. Videos mit Sachen. So Aber was ich neulich äh, nachts konnte ich nicht schlafen, weil ich halt den ganzen Tag geschlafen haben. Kann, kann Entschuldigung, kann ich das kurz erklären? Bitte. Die, manche haben es vielleicht nicht geguckt. Es gibt so eine Tanzszene in Wednesday und es ist so ein TikTok-YouTube-Trend gerade, das nachzutanzen. Und ja. ich dachte, es wäre schön, wenn du das auch, diese Moves für uns mal. Ja, nee. Okay, na gut. Aber witzig ist, ich hatte einen Zusammenschnitt in meinen Instagram-Reels und da war eine Referenz auf eine Genau die gleiche Tanzszene von der Adams Family Original. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es die Serie war oder ein Film. Aber es war schwarz-weiß, okay. deswegen wird es wohl die Serie gewesen sein. Okay. Also es sah 1A-Original genauso aus. Ah ja. Und die Tatsache, dass sie das selber war, könnte natürlich darauf hindeuten, dass es aus einem der Adams Family Filme war, wo sie das selber so getanzt hat. Okay. Mhm, aber mhm, mhm, mhm. so weit äh, mhm. reichte mein mhm. äh, verpesteter Detektivsinn dann doch nicht mehr. Ich dachte verpesteter? Nur, oh, das kann ich. Aus aber so ich drin. bin leider viel zu brain foggy. Es war exakt das. Genau. Ja. Ich habe übrigens mehrere, okay zwei, aber das sind mehrere Rückmeldungen bekommen, dass unsere Hörerschaft das sehr positiv aufgenommen hat, dass ich dich ähm, zu deinem Job interviewt habe. Ja. Und das gerne auch nochmal wieder, nicht jetzt, aber in einer anderen Folge von Geische beim Podcast können wir das gerne nochmal aufgreifen. Sagen die. Ja, aber ich habe jetzt, hat dir jemand geschrieben, dass er das kacke fand? Nee, das stimmt. <lacht> Siehst du? Ja. Danke. Ja. Danke auch. Abgesehen davon. Von, von mir gibt es runifreies Danke. Abgesehen davon? Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis, bis das, das passiert, passiert, Oder. bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas Podcast. Podcast. Alles Gute. Tschüss.